Hi Folks und Hallo Dovakins und alle die es werden wollen. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin gut drauf, ich hoffe ihr seid es auch, denn heute geht es um... ...um das hier. Doch dazu später mehr. Skyrim, Stichwort Skyrim. Der ein oder andere von euch kennt es vielleicht. Ist ein Videospiel und ich bin ein Fan davon. Ein ganz kleiner Fan. Ein ganz kleiner kleiner Fan. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ganz zufällig habe ich auch eine kleine Let's Play Serie davon auf diesem Kanal. Ich verlinke euch das mal. Unten in der Infobox. Oder hier oben links. Hm. Hm. Wenn ich so überlege... Ich habe schon 30, 40 Let's Plays hochgeladen und ich befinde mich immer noch am Anfang des Spiels. Okay, ich bin darin auch nicht der Schnellste, ne? Aber wir spielen ja nicht Skyrim. Wir leben da drin. Der Weg ist das Ziel. Im Moment bin ich in Ivasstadt und wir werden die 7000 Stufen nach Hochrottgar erklimmen. Und ja, wir werden die 7000 Stufen zählen. Jeder Einzelne. Das kann ich euch sagen. Und wenn es keine 7000 Stufen sind, wenn wir uns verzählt haben, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich zeige euch jetzt mal mein Stuff. Den Skyrim Stuff. Ist nichts Besonderes. Also, lasst uns jetzt schnell loslegen. Aber zuerst brauche ich mal einen Kaffee. Okay, da haben wir erst einmal das Original-Standardspiel. Das Original-Grundspiel. Und die dazugehörige Lösung. Das Lösungsbuch. Schon hier ein schöner Wälzer. 654 Seiten. Ja, eine Landkarte gehört auch dazu. Von wann ist denn das Spiel überhaupt? Ja, mit Wendecover. Und hier ist auch noch eine Landkarte mit bei. Kann ich das gar nicht sehen? Steht jetzt hier gar nicht drauf? Na hier. Von 2011, na? 10 Jahre alt, feiert also ein kleines Jubiläum. Dann haben wir hier die Skyrim Special Edition. Skyrim mit allen Erweiterungen und grafisch überholt. Hier inklusive Downguard, Heathfire und Dragonborn. Und auch dazu haben wir das passende Lösungsbuch. Boah, hier. Schaut euch diesen Kavenzmann an. <lacht> Den kriegen wir gar nicht hier komplett aufs Bild. Hardcover, gebundene Ausgabe. Das ist vielleicht so besser zu sehen? Ja. Ja, da hat man was. Da kann man sehen, was einem Spiel erwartet. 1116 Seiten. Halten wir mal das andere Lösungsbuch dagegen. So, gleiche Größe, gleiche Farbe. Softcover, Hardcover. Ja, da muss das Bücherregal schon ganz schön was aushalten. Ja. Also ich würde sagen, <lacht> beide zusammen, 8 bis 10 Kilo. Ja, hier könnt ihr den Unterschied der Dicke sehen. Noch mal von vorne. <lacht> Wobei ich das Lösungsbuch nicht als Lösungsbuch benutze, sondern zum Abstreichen der Quests, wenn es mal so weit ist. Bin ja noch, wie gesagt, im Spiel am Anfang. Relativ am Anfang. Wie findet ihr eigentlich meine Tasse? Ist eigentlich gar nicht meine Tasse. Gehört dem Junior. Aber ich habe sie jetzt mal für dieses Video ausgeliehen. Skyrim-Tasse. Zu Weihnachten habe ich mir sogar einen. Skyrim Weihnachtspullover bestellt Normalerweise trage ich XL Bei diesem Skyrim Weihnachtspullover passt mir Größe M in Schultern und Arm perfekt Allerdings war er um Bauch rum doch etwas sehr weit Da ich doch eher zu den sportlicheren Typen gehöre hat er eben nicht so gut gepasst dann habe ich mir zurückgeschickt Und dann haben wir noch zwei Bücher Zwei echte Bücher. Die sind echt geil. Das war so. Wunderschön aufgemacht. und bisschen andersrum. So, genau. Band 1, Band 2. Es gibt insgesamt drei Bücher. Diese beiden wurden bis jetzt nur ins Deutsch übersetzt. Und hoffentlich gibt es auch noch Band 3. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Thematik Band 3 hat. Ähm, Band 1 hat historische Werke, Band 2, Menschen, Meer und Monster. Und die beinhalten die Bücher, die man in Skyrim finden kann. Diese hier sind nochmal hier drin, also die Geschichten davon, niedergeschrieben. Wobei äh, von der Thematik, mir fällt jetzt die Thematik vom dritten Band nicht ein, aber ich glaube, auch in allen, wenn man alle drei Bände hat. Es sind nicht alle Bücher komplett, die man in dem Spiel findet, niedergeschrieben. Ich denke, es gibt immer noch einige Bücher im Spiel, die so in gedruckter Form nicht erhältlich sind. Wenn ich falsch liege, schreibt das mal unten in die Kommentare. Hier mit einer wunderschönen Bandarole, die machen wir mal vorsichtig ab. Ich zeige euch erstmal Band 2. Oh, die sind beide übrigens noch erhältlich. Ja, wir blättern nur mal kurz ein bisschen rum, machen jetzt hier keinen Look in the Book. Hier mit wunderschönen Zeichnungen. Und hier sieht man dann auch die Buchtitel, die man im Spiel findet. Bestien und Kreaturen. Natürlich nicht wie beim Pen-and-Paper-Rollenspiel, mit Werten, ohne Werte. Ja, da haben wir hier so einen fetten Troll. Nord Norden Himmelsrand. Die Völker. Ah, sieht man ja doch sofort hier, Flusswald, na gut, hier steht es ja auch, ne? Riverwater, hier die Schmiede, da die Holzverarbeitung, ne, stimmt ja nicht, dieser ja hier hinter, die Holzverarbeitung ist hier hinter, hier geht es hoch ähm, zur Brücke und hier geht es dann zu den drei ersten Wächtersteinen, Richtung Helden. Ja, also wunderschön aufgemacht. Auf fast jeder Seite. Ein Bild dazu. Ja, wer Skyrim-Fan ist, sollte es sich auf jeden Fall antun. Beide Bücher, völlig klar. So, vielleicht machen wir ein andermal Mal. Nochmal komplett ein. Cliff through, dass wir die mal durchblättern. Ja, so wunderschön aufgemacht hier. Das zweite Band hat hier so ein, noch mal so eine glänzende, naja, nicht Prägung, sondern so eine glänzende Pressung, dass es aussieht, als ob der Rand und der Aufkleber, das Emblem, erhaben ist und hervorkommt. Ist aber wie gesagt nur aufgeklebt. Ganz im Gegensatz hier zu dem ersten. Also das ist wirklich, wirklich schön. Hat so eine, ja, so, eine so eine kunstledrige, ja, Gummierung, Kunstleder, Gummierung, so. Und hier haben wir eine richtige Stanzung, eine richtige Einpressung. Das ist dann, ja, es ist wirklich eingepresst und man kann es erfühlen. Auch hier äh, dieser Schriftzug und auch ähm, das Zeichen, das Emblem ist eingelassen und dann eben nochmal der Aufkleber eingepresst. Wie gesagt, anders hier hier ist es äh, nur angedeutet. Haben Sie vielleicht gemerkt, dass äh, diese Art von Herstellung zu teuer ist. Also das ist wunderschön. weiß jetzt nicht, äh, wie das äh, dritte Band ist. Wahrscheinlich auch eher wie Band 2. Wie gesagt, gibt es nicht in Deutsch. Im äh, englischen Original sind alle drei Bänder sogar mit einem Schuber erhältlich. Und Wie gesagt, und ich hoffe noch, dass Teil 3 auf Deutsch erscheint. Gucken wir uns mal kurz Band 1 an, innen drinne. Hm. Historische Werke. Na, wer ist denn das hier? Olaf und der Drache, vielleicht. <lacht> Also wer sich das nicht antun will, sämtliche Bücher im Spiel zu suchen und zu lesen und sich gern mal wahrscheinlich auf der Couchen setzt oder in einen schönen Lehnstuhl, um ein Buch zu lesen. Gerade zur Winterzeit die langen dunklen kalten Winterabende, ja, der kann sich die Bücher antun. Sachen, die ja, die sollte man sich wirklich in Ruhe zu Gemüte führen und genießen. So, kommen wir nun zu dem dicken Paket. Aber zuvor kontrolliere ich erstmal die Speicherkarten. Bis gleich, bleibt am Ball.